Hallo, ich bin heute bei Hanna Klenk, meiner Mama. Die hat ein spannendes Hobby, und zwar Archäologie. Wie bist du eigentlich auf das Hobby Archäologie gekommen? Also Hobby ist das nicht. Das habe ich schon ernsthaft betrieben. Ich war jahrelang unterwegs auf Reisen in verschiedenen Ländern, weil ich mich für die Bibel interessiere und die Gegenden, wo die Geschichten sich ereignet haben. Und da habe ich dann oft Steine gesehen und gedacht, hm, wie kommt man auf solche Resultate? Wie reden dann diese Steine? Was, was haben sie uns zu sagen? Und als ich 50 Jahre alt war, da habe ich mir gesagt, so, jetzt oder nie mehr, ich bin an die Uni gegangen, habe Archäologie studiert, habe meinen Bachelor und Master gemacht und jetzt bin ich Archäologin. Also mehr als ein Hobby. Hm? Oh, sehr gut. Also wenn man jetzt so unterwegs ist, irgendwo dort was zu finden ist, was braucht man denn dafür für Werkzeuge, um was zu finden? Vor allem eine Kopfbedeckung, weil es ja meistens heiß ist, viel zu trinken. Dann trage ich Handschuhe. ist oft harte Arbeit, die vollen Eimer bewegen, Pickel und Schaufel und alles Mögliche. Meistens Knieschoner, weil die Funde ja immer am Boden unten sind, Nase am Boden. Dann bin ich mit meinem Werkzeug, dem Spachtel, unterwegs. Da kann ich kratzen, mal was hervorholen, auch abschaben. Und das ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge. Mein Spachtel habe ich immer hier im Holstergriff bereit. Und wenn wir was freigelegt haben, dann wird das nachher geputzt und gebürstet, damit man die Farben und Formen gut erkennen kann. Sehr schön. Was war denn für dich der bisher spa spannendste, wichtigste Fund, den du gemacht hast? Ich bin seit einigen Jahren in Aschdod, das ist in Israel unterwegs bei der Grabung und da legen wir Mosaiken frei. Ich habe hier Mosaiksteinchen, sogenannte Tessere und die setzen sich millionenfach dann zusammen zu Bildern und die die sprechen dann wirklich zu uns, vor allem wenn sie Inschriften und Bilder tragen. Und dort sind mir Kreuze begegnet, Namen, und das hat mich erinnert an einen Bibeltext. Den finden wir in Apostelgeschichte 8, Vers 40. Philippus wurde danach in Aschdott gesehen. Von dort aus zog er von Stadt zu Stadt und predigte überall das Evangelium von Jesus, selbst im entfernten Caesarea. Der Philippus hatte den Kämmeren aus dem Morgenland getroffen und hatte ihn getauft. Und dann ist er in Aschdott und den Städten in der Umgebung umhergezogen und hat das Evangelium gepredigt. Und die Spuren dieses Philippus haben wir gefunden in diesen alten Kirchen. Die Leute, die an Jesus geglaubt haben, aufgrund dieses Zeugnisses von Jesus. Sehr schön. Sehr spannend. Aber jetzt noch eine Frage. Wir haben ja Zahnputzandachten. Kannst du jetzt etwas verraten, wie die Menschen früher eigentlich die Zähne geputzt haben? Mein Sohn Emanuel ist oft dabei auf Grabung. Er liebt das und er zeigt euch mal, wie die Leute früher die Zähne geputzt haben. Zum Beispiel mit einem Blatt von Salbei oder mit einem Zweig, den man in Salzwasser getunkt hat. So haben die Leute früher Zähne geputzt. Und diese Erfahrungen zeigen wir, wie die Menschen in biblischen Zeiten gelebt haben, was sie gedacht haben, woran sie geglaubt haben. Und das finde ich sehr spannend. Ich wünsche Ihnen auch Einsichten, damit Sie lernen, wie Steine reden und wünsche Ihnen einen schönen Tag und alles Gute.